Fenster. Ich habe vergessen, warum genau ich innegehalten hatte, um durch das Fenster im Erdgeschoss zu blicken. Doch mein entspanntes Lächeln verblich, während sich meine Augen weiteten und mein Herz kurzzeitig aufhörte zu schlagen. Eine Kreatur stand dort mit dem Gesicht an der Scheibe und einem unnatürlich weitem Lächeln. Die langen, schwarzen Haare waren verfilzt und hingen in unordentlichen Strähnen herab. Seine Haut war ledrig und ebenfalls von einem unnatürlichen Braun, während die Augen geradezu weiß leuchteten. Er stand einfach nur da und lehnte unbewegt an dem Fenster, durch welches es mich schon seit einer Weile lächelnd betrachtete. Mir gefror das Blut in den Adern, als es das ekelhafte Gesicht noch fester gegen das Glas presste und sich somit grotesker wirken ließ, als er es war. Oben lag meine Frau im Bett, unten mein Neugenbohnen ist in der Wiege und das Monster kam näher. Es hob langsam eine Hand in der gewohnten Begrüßungsgeste, eine Hand am Ring. Dann verschwand es vom Fenster und ich sah, wie der Knauf der Haustür gedreht wurde. Von außen war diese Aktion vergeblich, da ich abgesperrt hatte. Doch dieses Ding am Fenster Ich hatte es bemerkt, als ich den Rasen mähte und es hatte die abgetrennte Hand meiner Frau zum Gruße gehören. Diese Quipasta wurde auf dem Qibybasta wiki.com veröffentlicht. Wieder mal wieder wer oder wann diese Quibipasta veröffentlicht wurde. Ist angegeben.